Willkommen Reisende! Wir befinden uns wieder auf der Welt von Foundation. Es ist ein schönes, animiertes Aufbauspiel, das sehr gemütlich ist. Wir spielen es jedoch etwas anders: mit Mods und bauen alles groß, wie es nur geht. Viel Spaß weiterhin! In der letzten Folge haben wir das Herrenhaus fertiggestellt. Jetzt müssen wir die Kirche machen, weil die hier rumheulen. Sau. Gottesdienst. Und wir haben jetzt endlich die Häuser-Mod. Das heißt, wir können die Häuser jetzt dahin platzieren, wo wir das gerne hätten. Da kommt ein Brunnen hin. Können wir daneben erstmal Häuser hinstellen? Formgröße 6. Formgröße 6. Wie sieht das aus? So. wir hier am Wegesrand. eine kleine siedlung da kommt ein rummen hier noch ein haus Selber auf der anderen Seite. Irgendwo wollen die ja wohnen, aber die wohnen da, wo wir das gerne hätten. Danach, wenn die gebaut sind, können wir erstmal deren Häuser wieder abreißen. Mal gucken, Wohngebiete. Ja, das wird hier erstmal verkleinert. Da müssen die nicht wohnen. Hier müssen ja auch nicht wohnen. Ah. Da können ja ein paar Häuser bleiben. Hier kommt das Wohngebiet weg. Die wohnen da zwar automatisch, aber nur wenn man deren Häuser abreißt. Dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie Wege waren auch irgendwo Wände. Ich glaube bei Wänden sind auch Steinwege. Mal schauen. Ach, Bodenplatten. Noch eine halbe Bodenplatte, vielleicht so, und dann müssen wir achten, ob welche Wege bleiben und welche nicht immer noch ans Ende setzen. wir eine mit einem Kreuz, so. allerdings vor den Häusern einen schönen Weg. Dann müssen wir noch das Wohnfeld ein, da, die Attraktivität steigern. Hm, wie machen wir das? Fische, Zäune. Irgendwie fehlt hier ein Baum. Hier drinnen. Ja. Fuchsbaum. Ja, den können wir doch mal um die Häuser platzieren. ein paar damit das hier ein bisschen grüner wird also von der attraktivität und nicht grün im sinne von scheiß grünzeug an jedes haus kommen ein paar auf eine seite Müssen wir mal gucken, ob wir uns vielleicht noch die große Kirche bald freischalten können. Jetzt sehe ich hier natürlich nichts, war ja klar. Ofenbäume. Okay. Platzieren wir uns lieber schön selber. So. Müssen wir hier noch einen Marktplatz hinbauen am besten. Hier sind zwei Arbeitsstätten. sind natürlich gar keiner arbeitet. Steine. Und hier hinten noch nur Steine. Na, Holz wird hier auch. Machen oh, wir Steine und Holz. Ein Holzfäller. Aber drei Steinbrüche. Machen oh, wir dreimal Stein. Ja, wird auch keiner. Hm. Wir brauchen mehr Leute. Die Befriedenheit ist bei nur noch minus 3%. Also die konnten wir schon steigern. So. Hier ist jetzt die Attraktivität höher. Das heißt, die wohnen dann da auch freiwillig. Oh. Da könnten ja ruhig noch ein paar... Das sieht ja sehr furchtbar aus. Und zwar da. Fuchsbäume waren das... Häusern geht das. Hier konnten wir nicht sehen, dann machen wir das jetzt. Und auf einer Seite reicht ja, auf der anderen müssen wir einfach mal sehen. Uh, das eine Haus. Ein bisschen weiter hinten. Naja. So, kommen hier ganz viele Fuchsbäume hin. Schön viel grüne Kreise. Ja. Noch ein, Ah, direkt grün. So muss das. Oh, Beförderung verfügbar. Wir machen die nur zu Leibeigenen, weil diese ja sonst noch irgendeiner scheiß wollen. Da können wir gerade noch nicht machen. Militärmissionen. Wir haben keine Soldaten. Ein Mandat ist frei und zwar ah, wieder der falsche Berg da. dann hat die hier noch Marmor gefunden ein Lager ein Zierkran dahin ein Baum Ah, hier ist noch nicht gebaut, deshalb ist es noch nicht rot. Wie sieht das bei unserer Kuhzucht aus? Die Brücke ist nicht fertig. Warum auch. Aber hier um keine Häuser hin, also ist das egal. Haben wir genug Brunnen? Da ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Hier sind zwei. Und da will ich schon wieder gerne was los. Die letzte Aufgabe mit den Bären hat ja nicht funktioniert. Müssen wir mal schauen, was wir noch brauchen. Erstes. Ja, grün nicht, aber für uns bürgerliche. Die befördern wir jetzt aber auch nicht. Zusätzliche Dorfkirchengebäude. So, niedrige Steinmauerkirche. Töte, Waffen. Dann nehmen wir doch mal. Ist egal. Haben von einem doch. Gemeiner. Ja, wir können die nicht mal. Ach warte, gemeiner war doch wieder bürgerlich, oder? hier steht eine riesen eine ah. bretter geht wieder nicht ah, in einer lagereinrichtung wir haben doch überhaupt bretter zugewiesen bretter Ist der hier Machen wir halt hier Bretter. Man zählt das nicht, weil das kein richtiges Lager ist. Hier war doch auch ein Speicher. Null. Weil, mhm. weil keine Träger. War oh ja klar. Jetzt nur noch 28. Die Gottesdienstmangel. Jetzt geht's los. Oh, das scheiß ding doch fertig alter das ist denn hier ist angeblich neu ah. das burgen sind ja dafür fehlt uns aber irgendwie noch der platz nee. hier kommen riesen kirche dann den hatte ich gedacht hinten vielleicht dann das Kloster, da müssen wir mal gucken wie war und wo war die Burg hinbauen, weil Wald auch nichts bergig, man könnte ja hier vielleicht hinbauen und so eine riesen die ja bauen mehr oder weniger. Können wir das auch mal machen. Oder deswegen mal angucken. So. Der Bogeneingang ist eine Tür. Man kann auch so ein Tor benutzen. Gut. Dann haben wir Wand, Turm, Was sind Türme. Ah, schmale, breit. Also Frontmauer breit. Die Seitenmauern könnten wir schmal bauen. Jetzt ist noch die Frage. Welcher Turm? Der sieht ja arm aus. Macht das ist ein Durchgang? Der hier. Turm ohne alles. Der hat auch keine Tür. Ähm. Müssen wir wohl so ein... Oder vielleicht so ein... Ja, wir haben auch kein hübsches Gebäude, was für ihn die Burg... ...binden können. Ah, hier ist eine Wand. Okay. Oh. Ah, die Dorfbewohner gehen dahin durch. Ziel. Oh, das kriegen wir nicht gleich groß hin. Alles einzuhören. machen. Oh. Abschüssiges Gelände hier. Hinter dann die Burg platzieren. Geht dafür das Tor. So weit entfernt. Fenster, Fenster. Das Fenster. 2 für die Mauer. Los die Mauer. Ah, Hä? So. Die Mauer ist falsch rum. Wieder. Die ist richtig rum. So. Aber wie kommen die dahin? Oh, nicht. Oh. Und dann hier hinter. Ah, oder davor. So weit entfernt. Da können die nicht mal langlaufen. laufen. Das ist nur Türme. Äh mehr oder weniger. Oh. Hm. So. nicht wirklich gerade, weil so. die sind alle unterschiedlich hoch. Naja, müssen wir da irgendwie. Ein das ist ein Durchgangstor. Oh, nach ja der Tür? Der großen? Da eine Tür dran bauen können. Wo oh haben die Tür? Fenster, Fenster, Fenster. Super. Tür. Okay, die rastet gar nicht ein. So in die Tür da nicht dran. Hm. Also geht das mit dem Turm nicht? Ein rotes Dach. Gein Ausguck, um zu schießen. Unterturm. Ich würde jetzt ja gehen, wenn da die Tür geht Ah, da geht die Tür dran Aha. So, dann machen wir das in die Richtung auch. sagen wir 1, 2, 4. auch. 1 2 3 4. 4. eine Tür hin natürlich jetzt geht's wieder nicht ah die geht nur auf einer Seite warum auch immer dann werden wir jetzt hier lang okay. ähm. wussten, wussten wir jetzt? Ah, was ist jetzt? Oh. den Turm nach setzen Und jetzt dann irgendein Eckturm. Der hätte den Durchgang. Das bringt ja gar nichts. Bei denen, der schon wieder nicht will. Okay. Auch sagen die müssen da lang wenn wir nämlich jetzt die mauer weiterführen der untergrund ist etwas schief es also. ja, muss auch noch was Oh, der Tom war das ist jetzt wieder. Der ist so groß. Ja, So. eine ganz kleine als. so dann kommt da jetzt wir hatten noch so einen Durchgangs... Um. Okay. Und... Um. Oh, oh, oh, das dauert ja ganz schön. dann noch die höhe anpassen gleich Aber die größe müsste erreichen ja für eine burg außerhalb des territoriums Und jetzt wieder Wand, Wand, Wand. dass da jetzt ein Turm hinpasst. Uh, hat gepasst. So. <lacht> Etwas angleichen. sehen, ob wir dann hin, vielleicht in Formen, in hohen Bauen oder sowas. Neben hier. wird ein sehr kleines Bauprojekt. das war am besten noch. Bauhütten bauen. Oh, wir haben elf neue Bewohner, die auf einmal wieder zufrieden sind. Warum auch immer. Jetzt wieder weg. das muss man gar nicht Genau, so. bestimmt dann noch fahren oder sowas dran okay, geht da für das Tor Ist, weil das ein bisschen ohne eben ist ja hier könnten wir noch ja hier geht noch dann hier nur noch ein oder? Ja, ein das ist aber der Turm zu hoch so das wäre geschafft müssen wir noch überlegen das hier wirklich lassen Für welches Fall geht der dieses Tor ist Ah Doch bloß das Tor steht falsch und oh, so ein Tor kann ja auch drin sein ah. als Burggebäude zählt zu weit entfernt dann tricksen wir jetzt stellen wir hier ein paar Wände hin und schon ist es nicht mehr zu weit entfernt Die passen gar nicht zu einer Burg. Dann lassen wir das erstmal leer und vielleicht brauchen wir da was anderes rein. So. Immerhin haben wir zwei Türme, um hochzukommen. wenn wir hier hinten auch einstellen. Ja, weiß nicht. Ja, ja. Jetzt Stellen wir hin noch. Weitermachen. Und bauen dann eine Tür an. Da kann man immerhin sagen, die könnten auf die Mauer, wenn sie wollten. Hier kann man dann noch zu einem Hafen. Da. Oh, das ging jetzt aber schnell. Oh, schick. Dann haben wir unsere Burg fertig. Oder die Mauern für eine Burg. So, die Häuser sind auch fertig gebaut in der Zwischenzeit. Wir haben neue Bewohner. Können wir jetzt erstmal hier über Oh, echt einer. Hm, nein. Oh. Fischer, Fischer. Digga. Nur noch einer. Reicht vollkommen. Zimmermann. Oh, da brauchen wir mehr. Ja, uns fehlt es an Arbeitern. Markthändler, wir haben irgendwo einen Markt gebaut. Ah, es kann der hier, ja, der ist das. Hm. So, dann haben wir schon wieder einiges geschafft. Hübsche Häuschen hier. Hier haben wir schon mal für später irgendwann Bauern für... Mal sehen auch reingehalten so als nächstes werden wir mal gucken dass wir irgendwie welche freischalten müssen wir aber erst mal sehen was wir dafür noch brauchen der Wehrturm haben wir schon ganz vergessen der ist im Bau wird dann auch nächste Folge fertig sein. So, ich bedanke mich dann erstmal vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf der Welt von Foundation. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.